Eine neue Datenbankvorlage für Mädels Moodle ABC-Listen, Schüler sollen also eigenständig einzelne ABC-Listen erstellen, die kann man hier am Schluss dann in der Übersicht vergleichen, man kann sie auch einzeln angucken und dementsprechend natürlich auch bearbeiten oder auch kommentieren. Ich bin jetzt hier als Schülerin eingeloggt. Die Schülerin sieht zunächst hier nur den Hinweis, dass sie einen Eintrag vornehmen muss, bevor sie die Beiträge von den anderen Teilnehmern sehen kann. Dementsprechend klickt also dann die Schülerin hier auf Eintrag hinzufügen. Hier findet sie zunächst den Hinweis, wie man so eine ABC-Liste ausfüllt. Dann kann sie hier noch eine Farbe auswählen. Das ist aber optional und auch nur Kosmetik. Und dann kann sie hier also beginnen, diese Liste zu füllen. Man wählt entsprechend dann die Eingabefelder aus und schreibt die Begriffe rein für die Verfechter der handschriftlichen Eingabe. In MEBIS ist es möglich, auch mit Tablet und Stifters einzutragen, wie zum Beispiel hier mit dem iPad. Ja, ist die Schülerin fertig bzw. die vorgegebene Zeit vorbei, dann kann die Schülerin hier das Ganze speichern. Und im Anschluss sieht sie dann ihre eigene ABC-Liste. Ja, solange die Lehrkraft dann hier noch diese Aktivität freigeschalten hat, kann die Schülerin hier also die ABC-Liste dann auch wieder neu bearbeiten und verändern. Da die Schülerin jetzt hier einen Eintrag abgegeben hat, kann sie auch die Listen der anderen ansehen. Es gibt hier also insgesamt schon drei Einträge. Oder sie geht hier auf Listenansicht und hat eine Übersicht aller ABC-Listen, die man hier also auch miteinander vergleichen kann. Ja, welche Einstellungen sollte man vornehmen? Wenn das hier auf Ja steht, kann man die einzelnen Listen kommentieren. Dann das hier sollte man wählen. Das heißt, erst wenn die Schüler selber eine ABC-Liste abgegeben haben, können sie die anderen Listen angucken. Und jeder Schüler soll nur eine Liste erstellen können. Der Rest ist dann beliebig.